Herzlich willkommen beim heutigen Videotutorial vom Fansystem, wo es darum geht, warum eine Facebook-Seite, eine Facebook-Business-Seite so wichtig ist. Mein Name ist Christian Seigwasser. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, und warum ist es so? Wir schauen uns doch einfach mal ein paar Zahlen dazu näher an. Und zwar haben wir ungefähr in Deutschland 81, 82 Millionen Einwohner. Irgendwo dazwischen pendelt es aktuell. Und wenn wir uns so den gesamten deutschen Markt einmal anschauen, haben wir momentan 64 Millionen Smartphone-Nutzer. 64 Millionen von 81, schräger 82 Millionen Deutschen. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal die Kleinstkinder, also die ganz Schmalen, sowie die ganz alten Menschen einfach mal rauslassen, reden wir davon, dass eigentlich jeder ein Smartphone besitzt und damit aktiv ist. Ja, und davon sind 29 Millionen Menschen bei Facebook aktiv. Und wenn wir über Aktivität reden, meine ich nicht, dass die das einfach nur haben, sondern sie sind wirklich aktiv. Das heißt, sie liken, sie posten oder sie kommentieren. Und da gibt es verschiedene Typen. Es gibt die einen, die sind sehr, sehr passiv. Die sind einfach nur die Viewer, das sind übrigens die meisten. Dann gibt es welche, die liken ab und zu mal was. Und dann gibt es sogar Personen, die kommentieren, die sind aktiv, die fangen an Beiträge zu teilen und so weiter. Allerdings reden wir wirklich davon, dass 29 Millionen bei Facebook ein Profil haben, was sie auch regelmäßig anschauen, auch wenn der Großteil davon einfach nur Voyeur ist und zuschaut. Das kann uns als Unternehmen eigentlich egal sein, denn Hauptsache unsere Werbebotschaft erreicht dieses Unternehmen. Und da sind wir schon bei der nächsten Zahl. 77 Prozent, ca. 20 Millionen Menschen, verbinden sich sehr, sehr gerne mit kleinen und mittelständischen Unternehmerseiten. Und wenn wir uns einfach mal so diesen Bereich Facebook auf ganz Deutschland anschauen, ja, dann ist das keine unattraktive Werbeplattform. Wenn ich vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade mal so diese nackten Zahlen sehe und das in so einem Diagramm, in so einem Kreisdiagramm nebeneinander stelle. Warum ist das aber so? Und warum ist Facebook so erfolgreich? Ganz einfach. Facebook ist für jedermann. Und Facebook bedient sie alle. Facebook bedient die Voyeure, die ganz gerne schauen, was wer anders macht. Facebook bedient allerdings auch die, die sich gerne zeigen möchten. Und dazu sollte im Idealfall auch deine Firma gehören. Ich kann es dir nur empfehlen, denn es ist sehr, sehr einfach, deine Firma ebenfalls bei Facebook zu platzieren. Denn es macht Sinn, dabei zu sein, wenn wir uns diesen riesen Markt einfach einmal anschauen. Und wie günstig und schnell ich genau meine Zielgruppe erreichen kann, das erfährst du übrigens in anderen Videotutorials. Schau da einfach mal in meinem Kanal rum. Da findest du auch hier auf dieser Seite weitere Vorschläge, wie einfach und schnell und wie effektiv kannst du Werbeanzeigen bei Facebook streuen. Ich zeige dir einmal ganz kurz, wie schnell und einfach wir ein Profil einrichten. Fangen wir einfach mal an. Als erstes, falls du es noch nicht hast, brauchst du ein persönliches Profil. Das ist Pflicht. Das ist erforderlich und das brauchst du in jedem Fall. Ansonsten kannst du keine Businessseite anlegen. Das richtest du relativ einfach ein. Geh einfach nur auf Registrieren, gib deine Daten ein. Und dann kommt schon als nächstes, erstelle eine Seite für dein Unternehmen. So einfach ist es und kostet kein Geld. Die meisten werden wahrscheinlich eine private Seite haben. Deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein. Wir schauen uns jetzt einmal direkt ein, wie du eine professionelle Fanpage machst für dein Unternehmen. Und zwar suchst du dir erstmal aus diesen Kategorien etwas raus, wofür du stehst. In den meisten Fällen wird das wahrscheinlich Unternehmen, Organisation oder Institution sein. Außer du hast ein regionales Geschäft, dann ist es das lokale Ladengeschäft. Wenn das dann der Fall ist, klickst du dort drauf wählst eine Kategorie aus, in der du tätig bist. Da musst du dich an die vorgegebenen Kategorien halten, aber es wird dort schon was sein aus deinem Bereich. Klicken wir da einfach mal drauf. Dort sehen wir ganz viele verschiedene Kategorien, die zur Verfügung stehen. Wenn du dann sagst, okay, ich wähle eine aus, ich hoffe nicht Tabakkonzerne, weil es hier blau ist, denn das ist so der einzige Unternehmensbereich, wo ich sage, die unterstütze ich nicht aus ethischen Gründen. Aber wenn wir jetzt mal sagen, du bist einfach ein klassisches Unternehmen, Einfach mal so ein Unternehmen, keine andere von den Sachen. Dann wählst du das aus und wir klicken weiter. Und schon geht's los. Das war's im Prinzip schon. Jetzt richtest du einfach nur deine Seite ein. Wie du das genau machst, zeige ich dir in einem anderen Videotutorial. Aber im Grunde ist es auch selbsterklärend. Heißt eigentlich, du brauchst eigentlich nur eine Kopfgrafik, brauchst am besten eine ideale Headline. Das rate ich dir, das empfehle ich dir, dass oben ein wunderschöner Satz steht: eine Headline, der die Besucher deiner Seite dazu animiert, mehr über dich, über deine Firma, über deine Dienstleistung, über dein Produkt zu erfahren. Und wie du so eine Headline erstellst, findest du auch ebenfalls richtig coole Tutorials hier auf diesem Kanal, denn die Headline entscheidet darüber, ob der User, ob der Besucher deiner Seite sich wirklich damit beschäftigt und weiter scrollt. Denn das ist im Grunde wie so eine Magazinanzeige. Denn wenn wir uns so einen Zeitschriftenladen vorstellen, wo ganz viele Magazine nebeneinander stehen... Für welches Magazin entscheiden wir uns in der Regel? Für das, wo uns die Headline anspricht, wenn wir spontan kaufen. Und so ähnlich ist es auch hier. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse einfach einmal kurz zusammen. Erstens. Facebook ist direkt. Das heißt, Facebook hat den riesen Vorteil, dass du direkt auf dem Smartphone bist. Bei deiner Zielperson. Es ist so, dass du die direkt erreichst, diese Person. Keine Vorzimmerdame, kein Briefkasten, keine Sekretärin, kein Anrufbeantworter. Nein, wenn er deine Anzeige sieht, dann bist du dir sicher, er hat sie auch wirklich direkt erhalten. Oder lässt du andere Menschen an dein Smartphone? Wohl eher nicht, außer es sind Vertraute vielleicht im Familienkreis. Aber das machen selbst auch die wenigsten. Heißt also, du hast diese Person wirklich direkt ganz persönlich erreicht. Zweiter Vorteil, das ist ein persönliches Profil. Das heißt also, du bist eins zu eins mit dem Menschen in Kontakt. Ich empfehle auch immer, die ein persönliches Profil unbedingt zu pflegen. Heißt also, dein persönliches Profil sollte auch eine Art persönliches Business-Profil sein, wenn du eine Firma hast wo du ein bisschen was hinter den Kulissenpreis gibst, wo du ein bisschen was von dir reinpackst. Immer kombiniert mit Nutzenvorteil für das, was du präsentierst als Dienstleistung, als Produkt. Wenn du diese Kombination beherrschst und ein schönes Spiel zwischen deiner persönlichen und deiner Business-Seite schaffst, wo was eher mehr auf Nutzen, auf Problemlösung für den Kunden ausgerichtet ist, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und drittens Pflicht ist natürlich die Business-Page. Denn einfach nur ein persönliches Profil, das bringt nicht ganz so viel. Denn ein rein persönliches Profil hat folgendes Problem. Du bist sehr eingeschränkt, was es da, wenn es darum geht, Werbeanzeigen zu schalten. Du kannst gewisse Statistiken nicht lesen. Der Werbeanzeigenmanager ist dir vorenthalten und vieles, vieles mehr. Also empfehle ich dir grundsätzlich immer, auch eine Business-Seite anzulegen. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Wenn du diese drei Punkte beachtest, dann bist du auf einem sehr guten Weg und dann kannst du natürlich auch sehr, sehr viele Kunden, sehr, sehr viele Interessenten sehr zielgerichtet erreichen. Ich hoffe, dieser kleine, dieses kleine Videotutorial hat den Überblick gegeben, wie effektiv, wie sinnvoll es ist, wie viele Menschen du auf Facebook direkt erreichen kannst. Und wenn du mal Anzeigen schalten möchtest, zielgerichtete Posts machen möchtest, empfehle ich dir, unbedingt meinen Kanal zu abonnieren und dir auch andere Videos anzuschauen, wo ich dir genau erkläre, wie funktioniert der Werbeanzeigenmanager, wie erreichst du deine Zielgruppe und so weiter und so fort. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Und wenn du möchtest, klicke einfach auf den Link unterhalb dieses Videos für weitere Infos und vor allen Dingen abonniere diesen Kanal oder besuche uns auf unserer Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du weitere zahlreiche Best-Practice-Beispiele, Podcasts, Downloads auch zu Facebook und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Christian Seigwasser.